Ja, heute entführe ich euch nach Frankreich. Wir fahren einmal von Kerpen zum groß latremont Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier sehen wir das Festungswerk. Die Eingänge sind natürlich etwas versteckt im Wald. Deswegen ähm, habt nicht die Hoffnung, wenn ihr dorthin fahrt, dass ihr direkt auch in das Bauwerk reinkommt. Die Eingänge verrate ich hier an dieser Stelle natürlich nicht. Bevor wir reingehen in das Bauwerk, haben wir uns oberirdisch noch einmal umgeschaut. Und wir konnten hier einen Mannschaftseingang sehen. Der hat auch einen Schacht vorne, da ist heute ein Gitter drüber. Äh, dieser Mannschaftseingang verfügt über eine Scharte für ein ZwillingsMG und eine 4,7 cm Pack. Außerdem ist eine GFM-Kuppel oben installiert, sowie eine Granatwerferkuppel. Ja, also GFM-Kuppel für alle, die es nicht wissen. Ähm, ich kann es französisch leider nicht aussprechen, aber das bedeutet sowas wie Kuppel für die Montage von Maschinengewehr und Beobachtung. Ja, wir gehen jetzt direkt auf den Haupteingang, nämlich den Munitionseingang zu. Wir sehen hier vier Schatten, zwei flankieren, zwei in der Direktverteidigung. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier äh, Zwillings oder auch Einzelmaschinengewehre installiert hat. Vielleicht waren sie auch für Pax. da bin ich mir nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall todbringende Waffen. Die gehen rein in das Bauwerk und sehen direkt auf dem Boden die Schmalspurbahn. Zu erkennen ist auch, dass wir hier eine Falte auf dem Boden haben, eine Skischarte und wir können hier auch rechts im Bild. Das Tor sehen, das herabgelassen werden konnte. Also, man konnte dieses Bauwerk wirklich sehr gut abschotten und den, den Feind durch diese Skischarte bekämpfen. Auf der rechten Seite sehen wir hinten und rechts vorne eine weitere Skischarte. Sollte der Feind also diese Eingangsverteidigung um, ja, erledigt haben und ist in dieses Bauwerk tiefer eingedrungen, konnte man auch hier weiter verteidigen. Wir gehen hier einmal rechts in den Abzweig rein und da muss ich tatsächlich aufpassen und auf den Boden schauen, weil hier geht es direkt mal drei, vier Meter runter und da möchte niemand reinfallen, auch wenn es da eine Treppe gibt, das tut ziemlich weh. Hier sehen wir eine Skischarte und das ist ganz besonders, die kann man heute immer noch bewegen. Also nach über 75 Jahren immer noch funktionsfähig. Wir gehen nochmal zurück und schauen uns hier nochmal genauer Ja und hier sehen wir noch mal ganz gut die Falltür und auch das Tor, das man herunterlassen konnte, wir gehen hier durch eine verrostete Tür, sehen eine Treppe Richtung Toilette. Hier geht es runter, was wir da unten machen können, beziehungsweise was man da sieht, sehen wir auch von hier oben ganz gut. Also wir sind dann nicht runtergegangen. Hier sehen wir nochmal die Eingangsverteidigung. Rechts das Rohr, wo man Granaten durchwerfen konnte, um die Feinde auch mit Granaten zu bekämpfen. Und hier sehen wir die Mechanik, um entweder die Falltür hochzuheben bzw. zu senken oder aber das Tor runterzulassen. Da sind wir uns nicht ganz sicher gewesen, sind ja nicht runtergegangen und konnten das überprüfen. Aber wir gehen davon aus, dass diese Mechanik für eins von den beiden Elementen dann genutzt werden konnte. Hier sehen wir eine Leiter und ja, da oben sehen wir die GFM-Kuppel. Ich habe mal ganz kurz das Licht ausgemacht, damit ihr nicht sehen konntet, dass ich da hochkraxel. Aber ja, ich gehe trotzdem hoch. Ich traue mich einfach mal. Ich musste das Handy dann an die liebe Emily übergeben und die hat dann einmal gefilmt, wie ich diese GFM-Kuppel hochgehe. Das sieht vielleicht jetzt unspektakulär aus, aber... Jeder, der schon mal in so einem Bauwerk drin war, der weiß, ja, das ist jetzt gar nicht so ohne, weil es geht ungefähr 6 bis 8 Meter hoch. Und ja, die Leiter hat ja auch schon 75 Jahre hinter sich. Es ist alles irgendwie ähm, auch fürs Militär sehr spartanisch gebaut worden. Aber als ich dann oben war, das hat schon alles wieder gut gemacht. Und mein Puls ging dann auch runter. Ich bin jetzt einmal für das Video nur kurz hochgegangen, habe mich einmal gestreckt und aus den Schaden herausgeschaut, komme wieder runter, aber für meinen TikTok-Kanal habe ich dann in dieser Kuppel auch nochmal das Handy von der Emily mit hochgenommen und habe da diverse Videos gemacht und ihr könnt euch einfach mal auf TikTok, dort heißt ich random 80, die Videos angucken und dann seht ihr mal, wie so eine Kuppel von innen aussieht. Wirklich sehr, sehr spannend. Diese Kuppel war leer von innen, man hat nur die Mechanik oder die Aufhängung gesehen um die Waffen zu installieren, beziehungsweise das Periskop und äh, das Fernglas. Aber ansonsten war die Kuppel leer. Ich bin wieder unten und dann übernehme ich gleich erstmal wieder das Handy von der lieben Emily, die mich dabei aufgenommen hat. Ja, jetzt bin ich aus der GFM-Kuppel wieder runtergekrabbelt und schaue mich weiter im Bauwerk um. Hier sehen wir eine verrostete Tür, ein verrostetes Geländer und. Das ist natürlich wirklich außergewöhnlich, nach 75 Jahren immer noch die Wandfarbe. Und das erstaunt mich immer wieder, dass selbst nach so einer langen Zeit, nach so viel Verwüstung, die durch Kabeldiebe stattgefunden hat, aber auch durch Graffiti-Gänger, dass da immer noch so viel vorhanden war. Hier schauen wir uns übrigens einmal die Falltür an. Wie gesagt, hier geht es ungefähr vier Meter tief nach unten. Wir schauen einmal da durch. Und da will niemand reinfallen, weder im Krieg noch in Friedenszeiten. Die Skischarte nochmal mal aus der Detailperspektive auf dem Fußboden, wie schon mehrfach erwähnt, die Schmalspurbahn. Ein wirklich interessantes Bauwerk. Ja, wie viele Artilleriewerte verfügt auch Latiermont über einen getrennten Mannschafts- und Munitionseingang. Von ihnen abgesetzt sind sechs Kampfblöcke. Ja, und wir gucken uns natürlich die sechs Kampfblöcke auch an. Ich habe nicht von allen Kampfblöcken Videos gemacht, aber die wichtigsten Kampfblöcke schauen wir uns gemeinsam an. Wir sind hier ungefähr 30 Meter unter Tage und das ganze Bauwerk ist circa 1,2 Kilometer lang. Hier schauen wir in die Röhre. Genau, wir schauen hier in die Röhre. Durch diese Röhren hat man Granaten geworfen. Wenn... Ähm, die Soldaten der gegnerischen Mannschaft entsprechend vor oder auf der anderen Seite waren, dann konnte man sie sehr gut mit diesen Granaten bekämpfen. Granaten hatten ja sehr starke Splitterwirkung neben ihrer Sprengwirkung und dann konnte man die auch, wenn man die über die Scharte nicht erreichen konnte, sehr gut bekämpfen. Ja, das ist die Scharte oder eine Scharte nochmal von innen. Die Spin habt ihr gerade gesehen. Und jeder, der mich ein bisschen verfolgt, der weiß, ich habe eine Spinnenphobie. Ich mag keine Spinnen. Hier sehen wir nochmal den Aufgang in eine Kuppel. Hier gehe ich diesmal nicht hoch. Schauen uns weiter um. Ja, und man muss an jeder Stelle aufpassen, äh, gerade auch wenn man filmt, weil da geht es an einigen Stellen wirklich tief runter. Ja, diese Spinne hat es uns irgendwie angetan. Emily fand die mega groß. Ich habe hier bei mir im Haus teilweise größere Winkelspinnen, aber das nur mal so am Rande. Und ja. Übrigens, die Schmalspurbahn hat eine Spurweite von 60 Zentimetern und wie gerade erwähnt hat sie die Munition für die Kampfblöcke transportiert und das Schienennetz erstreckt sich vom Materialeingang wo wir gerade uns befinden, bis hin zu den weit entlegensten Kampfblöcken. Manchmal sieht man die Schmalspurbahnen gar nicht mehr, weil sie mittlerweile komplett mit Kalk oder Stalagniten überzogen sind. Aber alle Kampfblöcke sind an dieses Schienennetz angebunden. Ja, und als wir ein bisschen tiefer in das Bauwerk reingekommen sind, haben wir diesen Fahr Fahrstuhlschacht gesehen. Und das hat uns, auch wenn wir das schon ein paar Mal gesehen haben, hat uns hier wirklich die Sprache verschlagen. Warum? Weil der wirklich sehr, sehr breit ist. Ähm, wir haben schon andere gesehen, die waren deutlich schmaler. Hier, glaube ich, passten vielleicht äh, mindestens mal eine ähm, dieser Loren rein und noch einige Menschen. Wir sind natürlich nicht den Fahrstuhlabgang ähm, genommen, sondern wir haben die Treppe daneben gewählt und haben hier dann 30 bis 45 30 bis 35 Meter tiefer haben wir dann ja, den wirklichen echten Versorgungskorridor zu den jeweiligen Kampfböcken gefunden. Ja, hier ist ziemlich viel Grundwasser. Installation wurde teilweise schon demontiert. Das Wasser ist ziemlich klar. Man kann bis auf den Grund schauen. Und ja, irgendwelche Menschen haben hier einfach wahllos... Gegenstände runtergeworfen. Wir haben auch später noch ein Fahrrad gefunden. Ich weiß nicht, warum man ein Fahrrad mit in dieses Bauwerk nimmt. Emily hat gesagt, ja, um es hier runterzuwerfen, das ergibt natürlich Sinn. Ja, wir gehen tiefer in das Bauwerk hinein. Wir befinden uns hier, wie gesagt, gerade in circa 30 Meter Tiefe. Diese ganzen ge geringelten, gewellten Bleche am Stück, diese zum Beispiel... Was ist das? Das sind Kabelreste oder K Reste von der Kabelummantlung und die Kabeldiebe, die hier reingegangen sind. Die haben einfach ja, das Kupfer aus den Kabeln rausgenommen und haben dann den Müll, die Mantel oder den Mantel, die Mäntel einfach liegen lassen. Das ist natürlich wirklich schade. Dieses Bauwerk hat allerdings noch ein paar. Kabel. Deswegen sieht man noch ganz gut, wie dies damals war. Hier sehen wir den Abwasserschacht, 250 Meter in die eine Richtung. Dann geht es rechts lang, nochmal 250 Meter und links nochmal 125 Meter. Man kann gerade so durchgehen mit angezogenem Kopf. Hier gehen wir durch eine Gittertür. Oben sehen wir die Rohre der Belüftung und sehen hier die Mannschaftsquartiere. An den Wänden waren die Betten befestigt. Die Belüftung ist noch vorhanden. Hier sehen wir noch ein bisschen Leitung inklusive der Lampe. Gehen wir wieder aus diesem Raum raus. In einen weiteren Raum rein. Auch hier die Befestigung. Die Wandfarbe ist hier nicht mehr ganz so gut er zu erkennen. Ich würde sagen, das war ein zartes Rosa. So, wir gehen zurück in den Versorgungsschacht. So sahen die Lampen damals aus. Wie gesagt, die Leitungen waren ummantelt mit Stahl. Ich glaube, ganz früher hatte man auch Blei genommen, aber in diesem Bauwerk nicht. Ja, und wenn man sich den Boden anschaut, man sieht sehr, sehr viel Wasser. Grundwasser ist hier eingedrungen. Es gibt natürlich, wir haben gerade gesehen, die Abwasserrohre, die Drainagen, aber trotzdem gibt es hier Bereiche, die teilweise ja, so 5 so bis 6 Zentimeter unter Wasser stehen. Man sollte, wenn man dieses Bauwerk Erkundet also passende Schuhwerk mitnehmen. Ja, Jeder Raum hatte eine eigene Tür. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass wenn man hier auf Toilette war oder sich die Hände gewaschen hat, dann möchte man nicht unbedingt, auch wenn man hier quasi unter Kameraden war, ein bisschen Privatsphäre trotzdem haben. Und man muss ja auch bedenken, wenn so viele Menschen, hier waren 725 Unteroffiziere plus Mannschaftsmitglieder stationiert, bei Vollausstattung, dann kommt natürlich auch ein entsprechender Geruch zustande. Deswegen waren Türen sehr wichtig. Wir gehen hier weiter und sehen oder kommen hier gerade in einem Maschinenraum an. Hier sind diverse Dieselmotore aufgestellt gewesen. Ich glaube in Summe vier Stück. Das waren in der Regel Schiffs- oder U-Boot-Dieselmaschinen. Die hat man natürlich nur einsetzt, eingesetzt, wenn von außen die Stromversorgung abgebrochen ist. Wir haben gerade auch die Tanks gesehen und man hatte dann die Möglichkeit, das Bauwerk komplett autark mit Strom zu versorgen. Und auch hier haben Kabeldiebe und ja, der Vandalismus am Ende des Tages ganze Arbeit geleistet. Alles ist zerstört, alles liegt quer um. Und das ist, ergibt ein trauriges Bild. Ich bin aber trotzdem positiv, weil man kann immer noch eine Menge der Technik erkennen. Hier zum Beispiel die Kolben von dem Motor. Die Kurbelwelle ist vorhanden. Ja, man kann aber auch nur reingucken, weil die ganzen die wir hier ganze Arbeit geleistet haben und das ganze Blech und das ganze Metall mitgenommen haben. Hier sehen wir den Rotor, normalerweise ist da Kupferdraht aufgespannt, den haben sie natürlich mitgenommen, das Wichtigste, was man so mitnehmen kann, Verrohrung, entweder für Wasser oder für Gas, da bin ich mir nicht sicher. Könnte natürlich auch Treibstoff sein, aber blau würde ich eher in Richtung Wasser schieben. Da sehen wir nochmal die Technik des Motors, On Detail, leider kenne ich da nicht die Fachbegriffe für, sonst würde ich euch die gerne nennen. Ja, und wenn wir uns da oben einmal umschauen, haben wir die erste Wandmalerei aus der Zeit. Sowas ist natürlich immer ein spektakulärer Fund und ich finde auch, da danke ich mal den Leuten, die hier Vandalismus getrieben haben. Danke, dass ihr Respekt vor der Wandmalerei habt. bitte auch in Zukunft diese Wandmalereien unbedingt schützen. Das ist wirklich ist gut und das muss einfach für die Nachwelt auch erhalten bleiben. Ja, hier sehen wir auch ähm, an der Decke einiges Rußgeschwärztes, Das geht aber noch. Ich habe andere Bunker und andere Bauwerke gesehen, wo Kabeldiebe ganze Arbeit geleistet haben. Was haben die Kabeldiebe gemacht? Die haben die Kabel demontiert. Um die Kabel herum war eine Isolierung, neben der Metallisolierung, die ich gerade genannt hatte. Und was haben die gemacht? Die haben die auf die alten Bettgestelle geworfen, die ganzen Kabel, und haben die Bettgestelle angezündet. Und da gab es tagelange Feuer. Und ähm, ja, teilweise sind ganze Bauwerke durch Ruß zerstört worden. Ganz trauriges Bild. Was sehen wir hier? Wir sind hier gerade in einem Abwasserkanal und... Ähm, haben mal ganz kurz die Kamera reingehalten, aber viel konnten wir nicht sehen. Das ist schon viel interessanter hier. Wir sind hier in einer Kuppel. Ich denke, das ist eine Beobachtungskuppel, weil auf dem Boden ein Periskop lag. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also vielleicht, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Ähm, auf jeden Fall konnten wir da nicht hochgehen, weil dieses Element den Aufgang versperrt hat. Ja, wir gehen natürlich weiter in das Bauwerk hinein. Jetzt dürfen wir ungefähr bei Stunde 1 oder anderthalb Stunden später sein. Ähm, man verliert so ein bisschen die Zeit in diesem Bauwerk. Hier nochmal die Wandmalerei, weil es ist ein ganz, eine ganz komische Atmosphäre. Man, man, man hat irgendwie das Gefühl, man ist nicht alleine. Ähm, komische Geräusche durch den Hall erklimmen immer wieder. Ne, teilweise sind die Gänge ja wirklich lang und wenn man dann ähm, sich unterhält und die Fußspuren sind dann äh, auch zu hören, dann wieder halt das, aber nicht nur einmal, sondern ganz häufig und dann ja, denkt man, man ist nicht alleine. Hier sehen wir übrigens äh, von da, dem Phänomen, wovon ich gerade geredet habe, nämlich Verkohlung an den Wänden. Ich habe es schon viel, viel schlimmer gesehen. Das ist natürlich traurig, weil... Hier es sind keine Wandmalereien, aber man sieht, die Menschen, die hier gewohnt, gelebt haben, die haben es sich natürlich versucht, schön zu machen und haben dann entsprechend auch äh, die Wände bemalt. Da oben gab es eine Kuppel für einen Granatwerfer. Hier sehen wir äh, blau abgesetzte Wände. Blau und grün wurden gerne verwendet, aber auch rosa habe ich häufig gesehen. Und ja, wie gesagt, Zerstörungswut der Menschen... Hat keine Grenzen und hat keinen Respekt. Hier gucken wir nochmal in die Kuppel hoch. Vollständig verrostet, überall Rost. aber so eine Kuppel wiegt ungefähr 26 Tonnen. Das ist feinster Panzerstahl, also besser geht es fast gar nicht. Und das dauert natürlich etliche Jahre, bis das verrostet. Da haben wir gerade den Munitionsaufzug gesehen. Hier sehen wir die Toilette und viele kennen vielleicht diese Toiletten aus dem letzten Frankreichurlaub. Die gibt es tatsächlich immer noch. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Hier werden wir uns nicht sicher, ist das vielleicht ähm, die, die Messe, also die Kantine? Ist das ein Esstisch oder ist das vielleicht sogar ein Operationstisch? Ich war mir nicht ganz sicher, es könnte beides sein. Guckt euch das mal an, vielleicht habt ihr eine Idee. Auf jeden Fall sind da schon gehobene Räume, hier war eine Heizung drin, die Wände waren bemalt waren Installationen für die Wände vorhanden, der Tisch ist nur einmal da, aber es gibt noch eine Tischplatte, die liegt links, hier sehen wir nochmal die Heizung, wenn wir darauf zugehen, ja, verlassen wir diesen Raum und gehen weiter in das Bauwerk und es gibt hier diese krassen Türen, die erinnern mich immer wieder an das U-Boot Nautilus, <lacht> ich weiß nicht warum, aber es sieht irgendwie so aus wie von dem U-Boot Nautilus. Ja, es waren ja nur Männer äh, hier stationiert. Dementsprechend gab es viele Pissoirs und äh, Pinkelrinnen. Die Toiletten, ich glaube, ich werde mich niemals dran gewöhnen können. Und ich hoffe auch, dass ich so ein Toilettchen niemals benutzen muss. Hier sehen wir auch wieder eine Panzerkuppelfunktion. Ähm, nicht ganz bekannt, könnte aber für die Beobachtung sein. Warum? Weil wir uns hier in einem Artillerieblock befinden. Und wir schauen uns einmal in diesen Kampfblock um. Na, Toilette hatten wir ja schon. Auch hier vollständige Verwüstung. Und hier, das müsste eine 7,5 cm, ein 7,5 cm geschützt sein. Ein riesen Apparillo hier über zwei Etagen. Das ist übrigens die Mechanik um den Panzerturm zu heben und zu senken. Natürlich war der auch drehfähig, da hinten hängt das, Dreh, äh, das Gegengewicht dran, das wurde hier über die Zahnstange entsprechend dann nach oben oder nach unten gehoben und dementsprechend hat sich die Kuppel dann gehebt oder gesenkt. Ja, Eine krasse Technik und teilweise waren die Kuppeln über 100 Tonnen schwer, auch direkte Treffer von schweren Geschützten hat die ausgehalten. Hier nochmal der Blick in die Kuppel. Ich denke, das ist eine GFM-Kuppel, könnte aber auch eine Artillerie-Beobachtungskuppel sein. Ich bin mir da nicht zu 100% Prozent sicher. Oh, wir gehen weiter in das Bauwerk, sehen hier diverse Installationen und wieder Wandmalereien. Also mittlerweile freue ich mich schon fast mehr über Wandmalereien als über die Geschütze bzw. die Reste der Geschütze selbst. Hier sehen wir übrigens ähm, die Plattform, die konnte ja gehebt und gesenkt werden. Diese hat anscheinend über eine Zahnstange funktioniert. Ich habe andere gesehen, die haben über einen ähm, anderen Mechanismus entsprechend sich gehebt und gesenkt. Ja, und auf der Plattform stand man da drauf und konnte dann hoch und runter fahren und hatte dann die Möglichkeit, auch Waffen, Munition etc. nach oben oder nach unten entsprechend zu boxieren. Ja, wir befinden uns jetzt hier einmal in dem Aufenthaltsbereich. Hier haben die stationierten Mannschaften wunderschöne Gemälde bzw. Bilder an die Wand gemalt, um einfach auch hier ein Stück weit heile Welt zu schaffen. In Form eines Bullauges wurde hier das Gemälde gemalt und hier sehen wir ein, eine Mechanik eines Geschützes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 7,5 oder der 5 cm Granatwerfer ist, ähm, weil ihr seht selber, es ist schon ordentlich verrostet. Ich glaube aber, dass wir hier in der Kuppel für die 7,5 sind. Und das, was schön ist, hier sehen wir tatsächlich noch Leitungen. Wir sehen hier die Aufnahme für die Munition. Ja, hätte ich einen Zollstock mitgehabt, hätte ich das mal nachmessen können. Aber das konnte ich leider nicht. Hier aber noch nochmal den Blick auf die wunderschönen äh, Gemälde. Das war mir nochmal so wichtig, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Und das ist natürlich absolut krass. Ähm, Kurz vor einem weiteren Kampfbock konnten wir Graffitis aus den Jahren 1940, 1936 sehen. Das sind natürlich wirkliche Unikate. Sowas gibt es vielleicht nochmal am Deutschen Reichstag. Da haben nämlich die ähm, Sowjetkämpfer ähm, entsprechend Graffitis hinterlassen. Man kann die heute immer noch sehen. Ich selber habe sie noch nicht gesehen, habe aber eine Reportage darüber gesehen. Und das ist etwas, was, mich, was ich mir unbedingt noch mal anschauen möchte. Übrigens, der Reichstag war das Ziel Nummer eins. Und da, wo Hitler dann gestorben ist, beziehungsweise sich selbst umgebracht hat, ähm, das war nicht deren Hauptziel, weil die nicht wussten, wo er ist. Aber... Die Haben gesagt, das ist unser Hauptziel. Okay, das äh, hier noch mal ein Blick in eine Aufenthaltskammer, wunderschöne Sterne hier gemalt. Ich bin wie gesagt immer wieder beeindruckt, auch wenn das jetzt nichts Besonderes war, aber ich finde das schon ganz, ganz toll. Hier noch mal en Detail: ein, äh, ein Rohr, wo die Granaten rausgeworfen werden konnten. Wofür brauchte man die? Wir befinden uns jetzt gerade im Bunker 6 und der Bunker 6 beherbergte drei 7,5 Zentimeter Geschütze. Hier sehen wir die Scharte, die war ähm, verschließbar und natürlich Öffnung war. Hier oben die Laufkatzen entsprechend, um die Geschütze auch zu bewegen bzw. die Munition nachzuführen. Und davon gibt es wie gesagt drei Stück. Die sind immer ein bisschen getrennt von Beton und Teilweise sind die Scharten geöffnet und dann wurde hier entsprechend rausgeschossen. Man selber konnte ja nicht sehen, dafür waren die Beobachtungskuppeln und hier konnte man nochmal die Geschützmunition sehen. Ich weiß leider nicht genau, was das heißt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es unterschiedliche Granaten entsprechend waren, aber was konkret diese Zeichnung aussagen soll, weiß ich leider nicht. Schade ist natürlich auch, dass wir hier die Geschütze oder Teile der Geschütze nicht mehr sehen. Man kann aber in verschiedenen Museen von der Maginot-Linie diese Geschütze dann noch sehen und teilweise sind die Geschützkuppeln auch noch dreh- und versenkbar. Also wenn man sich darum kümmert, ein bisschen auf Feuchtigkeit achtet, dann kann man diese Bauwerke auch wirklich gut erhalten. Ja, wir gehen einmal aus dem Bauwerk raus. Wir wollen uns das auch mal von außen anschauen. Und so sieht übrigens das Artilleriewerk aus. Es waren drei Scharten als Kampfblock angeordnet, ein wirklich imposantes Bauwerk. Hier auch hier keine Kampfspuren. Und hier aus diesen Scharten konnten dann die Geschütze herangeführt werden. Wir hatten ja gerade die Laufkatzen gesehen. Das Geschütz konnte entsprechend äh, durch die Öffnung dann äh, in Feuerstellung gebracht werden oder aber zurück, wenn der Feind gerade geschossen hat. Hier sehen wir nochmal die Scharten, oben die Befestigung für die Laufkatzen, um das Geschütz entsprechend zu bewegen. Und davon hatten wir, wie gesagt, drei Stück. Ja, Nach dem Krieg, beziehungsweise ähm, als dieses Bauwerk dann dem Verfall überlassen wurde, hatte man dann die Waffen und alles, was auch noch zu benutzen war, hatte man entsprechend herausgenommen und abgebaut. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Wir gehen hier nochmal auf das Infanteriewerk, das wir auch am Anfang gesehen haben. Ich will die Zeit noch mal nutzen, um euch Danke zu sagen. Danke für euer Interesse und das Feedback, das ihr mir gegeben habt. Bitte bleibt den Kanal treu. Aufgrund des Corona-Lockdowns werden wir uns Frankreich aktuell nicht anschauen. Aber für alle Deutschlandfans werden wir jetzt Deutschland unter die Lupe nehmen. Und da kenne ich auch einige Bauwerke, die sicherlich interessant sein können für euch und für mich. Vielen Dank und bleibt gesund.